GPS. Einfach erklärt. GPS. Einfach erklärt. GPS ist die englische Abkürzung für Global Positioning System. Das bedeutet übersetzt globales, also weltweites Positionssystem. GPS ist eine Technik, um die Position von einem Gerät zu bestimmen. Statt Position kann man auch sagen Standort. Jedes Smartphone hat einen GPS-Empfänger. Aber wie funktioniert das? Im Weltraum fliegen jede Menge Satelliten. Ein Satellit ist ein Flugkörper, der die Erde umkreist. Viele Satelliten sind untereinander verbunden. Man nennt das dann ein Satellitennetzwerk. Die Satelliten senden sehr viele Signale an die Erde. Das Smartphone kann die Signale empfangen und damit zum Beispiel den Standort bestimmen, die Geschwindigkeit bestimmen oder die Bewegungsrichtung bestimmen. Das Smartphone benutzt GPS für viele verschiedene Dinge. Zum Beispiel, um einen Weg in einer Karten-App zu berechnen. Du kannst dann sehen, hier bin ich. Hier ist mein Weg. Und hier ist mein Ziel. Oder um das Smartphone wiederzufinden. GPS brauchst du, um dein Smartphone zu finden, wenn du es verloren hast. Du kannst über GPS herausfinden, wo das Smartphone zuletzt war. Oder um den Standort mit anderen Menschen zu teilen. Das geht zum Beispiel mit WhatsApp. Dann können die anderen Menschen deinen Standort sehen. Auch andere Apps möchten auf den Standort zugreifen. Dann musst du überlegen, wofür die App das braucht. Manche Apps wollen zum Beispiel Tipps geben, was man in der Nähe finden kann. Oder die Apps wollen Werbung schicken. Wenn du das nicht möchtest, kannst du den Zugriff verweigern. GPS einschalten und ausschalten. Zum Einschalten und zum Ausschalten tippst du auf das GPS-Zeichen. Unter dem Zeichen steht meistens GPS oder Standort. Wenn du das Zeichen gedrückt hältst, kommst du zu den Einstellungen. Hier kannst du zum Beispiel sehen, welche Apps den Standort nutzen. Und du kannst sehen, welche App zuletzt den Standort genutzt hat.